Wozu kann ich den Kursbaustein Formular nutzen? Dieser Kursbaustein ist in der Version 15.5 in OpenOLAT neu dazugekommen und ich möchte kurz anhand eines Beispiels zeigen, wie man ihn nutzen kann. Der erste Schritt ist natürlich wie immer das Erstellen dieses Kursbausteins. Dafür habe ich hier einen kleinen Testkurs, gehe auf Administration, Kurseditor und dann auf den Punkt Kursbausteine einfügen und dann finde ich diesen Formularbaustein unter dem Punkt Wissensüberprüfung. Wie bei allen Bausteinen kann man hier Layout, Sichtbarkeit und Zugang einstellen. Und dann hier beim Formular kann man dann das eigentliche Formular hochladen. Und bei diesem Formular handelt es sich im Prinzip um dasselbe wie um die Umfrage. Wenn Sie also schon mal mit dem Baustein Umfrage gearbeitet haben, dann kennen Sie das schon. Man kann jetzt hier ein Formular erstellen oder ein bestehendes Formular einfügen. Ich klicke jetzt hier mal auf Erstellen. Und nenne das Ganze einfach mal Testformular 3. So, das Formular wurde jetzt eingefügt und ich kann jetzt hier auf Bearbeiten gehen, um das Formular zu verändern. Und bei diesem Formular haben Sie, wie gesagt, dieselben Möglichkeiten wie bei der Umfrage. Man kann also hier Inhalte hinzufügen. Entweder kann man das hier strukturieren mit Titel, Paragraphen, Tabellen, Bilder und so weiter. Und die eigentlichen Fragetypen sind dann sowas wie so Rubrikfragen. Einzelauswahl, wo also die Teilnehmenden eine Antwort anklicken können, Mehrfachauswahl, wo mehrere Antworten angeklickt werden können, also Multiple Choice oder sowas wie Texteingabe, wo einfach eine offene Frage gestellt wird und die Befragten Text eingeben können oder dass eine Datei hochgeladen werden kann. Man kann auch einfach Informationstexte reinfügen, Nutzungsbedingungen ähm, erläutern, die dann bestätigt werden ähm, sollen, oder man kann das Ganze auch hier nochmal strukturieren mit Containern oder mit Separatoren. So, der Unterschied zum Kursbaustein Umfrage ist, dass Sie bei diesem Formularbaustein für jeden Teilnehmenden individuell angezeigt bekommen, ob die Person diesen Bogen schon ausgefüllt hat oder nicht und wie die Antworten ausgefallen sind. Beim Umfragebaustein bekommen Sie das nur aggregiert für die Gesamtgruppe. Das heißt, der Formularbaustein eignet sich für Sie als Kursbesitzerin immer dann, wenn Sie für jeden einzelnen Teilnehmer wissen wollen, ob die Person diese Umfrage schon ausgefüllt hat. Beispielsweise, wenn Sie eine Zustimmung zu Datenschutzerklärungen brauchen oder ähnliches. Und dafür machen wir jetzt mal ein kleines Beispiel. Ich schreibe jetzt einfach mal hier als Titel sowas hin wie. Und dann können Sie beispielsweise über den Punkt Einzelauswahl dann den Befragten die Möglichkeit geben, hier zuzustimmen. Hier können Sie jetzt also den Befragten die Möglichkeit geben, eine bestimmte Aussage anzuklicken, zum Beispiel eben jetzt hier die Zustimmung zu Datenschutzbestimmungen. So, das wäre jetzt ein Beispiel für ein Formular mit nur einer einzigen Frage. Sie können das natürlich beliebig dann erweitern. Jetzt gehe ich zurück zu dem Formular. Und dort muss ich dann den Status einmal von Vorbereitung auf Veröffentlicht stellen und kann dann wieder zurückgehen zu meinem Kurs. Und das Ganze publiziere ich jetzt einmal schnell und gehe jetzt aus dem Kurseditor zum eigentlichen Kurs rüber. Und dann wechsle ich jetzt mal die Benutzerrolle von der Besitzerrolle in die Teilnehmendenrolle. Und dann schauen wir uns mal an, wie dieser Baustein hier aussieht. Man sieht also, dass hier direkt in OpenOlat innerhalb dieses Bausteins dieses Formular hier angezeigt wird. Man kann jetzt hier aus Teilnehmenden Sicht das Ganze anklicken, speichern und abschließen. Und wird dann nochmal gefragt, ob man das Ganze abgeben möchte. Ich bestätige das mit Ja. Und dann ist das aus Teilnehmenden sich erledigt. Und wir schauen uns dann wieder aus Besitzersicht an, wie das Ganze dann aussieht. Dort bekomme ich dann eben für jeden Teilnehmenden und jede Teilnehmende hier angezeigt, ob dieser Bogen ausgefüllt wurde, ja oder nein. Und man kann sich dann hier auch nochmal genau anschauen, was genau angeklickt wurde, wenn jetzt eben mehrere Fragen gestellt worden sein sollten. Okay, abschließend gehe ich nochmal kurz in den Kurs-Editor zu diesem Baustein. Und dann schauen wir uns nochmal an, was man hier einstellen kann unter dem Formular-Tab. Bisher hatten wir ja das Formular dort hochgeladen. Man kann jetzt hier noch zwei Einstellungen vornehmen. Das eine ist, man kann hier ein Abgabedatum festlegen, bis zu dem die Teilnehmenden dieses Formular ausgefüllt haben müssen. Und das andere ist, dass man eine E-Mail-Bestätigung schicken kann. Dort bekommen die Teilnehmenden dann also eine Bestätigung, dass sie das Formular ausgefüllt haben. Und sie bekommen auch im Anhang dieser E-Mail nochmal das Formular selber mit ihren ausgefüllten Antworten. Soweit als kleine Übersicht zum Kursbaustein Formular.